ehemaliger Swiss Re-Manager. 9-11 sei ein Versicherungsbetrug. Interview mit Eric Allen Westercott Ich freue mich, heute Eric Allen Westercott bei Klar TV begrüßen zu dürfen. Eric wuchs als Sohn eines Engländers und einer Schweizerin in der Schweiz auf, begann eine Lehre als Detailmonteur. Jedoch ging er dann nach England und arbeitete als Spülkraft in Nordlondons Edgware-Spital. Mit 21 Jahren kehrte er in die Schweiz zurück, besuchte freiwillig die Rekrutenschule und ging dann zurück nach England. Er stieg in die Versicherungsbranche ein und war von 1993 bis 2001 bei dem weltweit zweitgrößten Rückversicherungsunternehmen Swiss Re tätig. Eine Rückversicherung versichert einem Versicherungsunternehmen bei Großschadensereignissen. Swiss Re war der Hauptversicherer des 2001 zerstörten World Trade Centers in New York. Und um dieses Thema geht es im heutigen Interview. Herzlich willkommen, Herr Westercott. Als Mitarbeiter bei der SwissRe haben Sie eine sogenannte Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Trotz dieser Klausel treten Sie nun heute das erste Mal an die Öffentlichkeit und erzählen von Ihrer Zeit in der SwissRe. Was hat Sie zu diesem Schritt bewegt? Ja, danke, das ist eine gute Frage. Es, es brauchte sehr viel Mut, diesen Schritt zu wagen zu können. Es sind ja fast 20 Jahre her. Und äh, zehn Jahre lang war ich wirklich in der Wildernis. Ich habe wie ein Flucht gemacht vom System. Ich stieg aus. Ich, äh, ich konnte das nicht mehr anschauen. Ich verließ alles, was ich hatte: Frau, Familie, gutes Einkommen hinter mir. Und ich dachte: ähm, Ja, irgendwann kann ich schon darüber reden. Und es ja. jetzt 20 Jahre, bis ich jetzt darüber reden kann. Und es ist wie, vom Gewissen her, ich, ich muss das machen. Mhm. Obwohl es Gesetze gibt und ich, ich bin ein Mensch, der sich an das Rechtssystem gehen halten möchte. Aber wie andere Menschen, die gegen das eigene gehen, was sie kennen, weil das Gewissen... Sagt, es geht nicht mehr. Menschen sind ermordet worden, gestorben. Ja. Und es ist etwas geschehen, wo ich vielleicht Wissen habe, das äh, dazu beifügen könnte, Aufklärung, und die Wahrheit, an die Wahrheit zu kommen. Mhm. Ja. Was war Ihre Funktion bei der Swiss Rui und was hat Sie dazu gebracht, Ihren Job zu verlassen? Ja, also zuerst wurde ich äh, rekrutiert von London, ich war damals ähm, 1994 arbeitete ich als Consultant. Ich arbeitete als Consultant, ja. Finanzconsultant für eine Versicherungsfirma, ich habe Kunden beraten, welche Produkte sie kaufen oder investieren können, sollen für ihre Zukunft abzusichern in der Pensionsbereich, Gesundheitsbereich, Investmentbereich. Ich hatte da eine volle Lizenz. Ich war ein Fully Licensed Financial Planning Consultant FPC in England. Das braucht drei Jahre Studium, Ausbildung. Und ähm, ja, die, die Firma, die Rückversicherung suchte eine neue Person. Die hatten schon eine Person, die das machte, ihren Kunden das Wissen weiterzugeben, wie mhm. der Markt funktioniert, wie man Vertrieb macht, guter Vertrieb mit guten ethischen äh, Strukturen dahinter, dass äh, sie natürlich gute Geschäfte haben für sich, das Rückversicherungsgeschäft. Und sie haben mich dann angefragt, ob ich äh, als International Training Manager für sie arbeiten würde, eigentlich ihre Leute, ihre Kunden, was sie haben, erst Ausbildungen ja. zu geben und das Wissen zu teilen, was ich selber aufgebaut hatte im englischen Markt, weil die ganze Welt sieht England als, als Vorbild. Das ist ja der erste Markt, Versicherungsmarkt, Lloyds war der, das erste Konzept ja. von der Versicherung, ja. von der Seefahrt her. Und ähm, das Prinzip entstand dort und deswegen wird es als Light Licht gebraucht, weltweit. Ja, und äh, für mich war das sehr gut und äh, ich konnte viel international reisen. Äh, Südostasien, Mittelosten, Indien, Osteuropa, schön, ja. ganz viele Orte, Orten habe ich besucht. Und ähm, das ging schön, x Jahre lang und da änderte sich meine äh, Funktion ein bisschen. Ich, ich entschied, es wäre besser, wenn ich von, äh, von, von, von der Schweiz aus arbeite. Ich habe dann von London einen Transfer gemacht nach Zürich, wo die alle Account Managers sind, mhm. wo quasi den Auftrag mir geben, wohin, welche Kunden zu besuchen. Und äh, dann bin ich nach Zürich, äh, mehrere Jahre von dort aus diese Märkte betreut. Und plötzlich hatten wir einen ganz neuen Wechsel an der Spitze. Okay, ja. Und ich bekam einen neuen Chef, zwei neue Chefs über in der Abteilung. Und eines Tages, kurz nachdem die angefangen die waren Holländer, die haben dann entschieden, ich sei jetzt nicht mehr für diese, diese Marketing und Ausbildungen zuständig. Mhm. Ich soll doch als Account Manager funktionieren. Ja. Und da, das habe ich ganz schräg empfunden, weil ich habe gar kein technisches Wissen im Rückversicherungsgeschäft. Und das habe ich gesagt, sie haben den Falschen da, das kann ich gar nicht. Mhm. Ja, das macht nichts, sie, sie, sie werden jetzt diesen Markt übernehmen. Und ich wusste, da, da haben wir schon nach Downsizing, haben wir ganz viele Leute entlassen. Genau, Leute entlassen. Und ich wusste okay, ich mache einfach ein bisschen mit. Oder ich gehe ja sowieso. Ich wusste dazu mal, also ich verlasse die Firma. Und ähm, ja, dann mache ich noch ein bisschen Account Manager. Und ich ging dann in diesen Markt. Ich war dann für Türkei verantwortlich, als mhm. Account Manager. Ja. Das war meine letzte Funktion. Aber es stand beides auf dem Kärtchen. Ich, ich ließ neue Geschäftskärtchen drucken und äh, das stand drauf Account Manager und Marketing-Vertriebs-Consultant. Ja. ja. Was für mich ganz merkwürdig war, eben: was machte ich in diesem Markt? Ich mm. war für die Türkei verantwortlich gemacht worden ja. und ich wurde dorthin geschickt. Und ich machte dann ein Due Diligence. Da fragst du die Kunden, wie es geht. Und positive Outlook für die Zukunft und was sind ihre Themen und so und nach einer Woche hatte ich genug Informationen von denen und ich machte meinen Bericht ich erstattete den Bericht dass es ein guter Markt ist das hat mhm. gute Zukunft und eine gab mir ganz viele gute Informationen ich machte so ein Dokument 200 Seiten mit Executive Summary ja. guter Markt da bleiben weiter investieren. Es lohnt sich sozusagen, ja, genau. weiter genau Ja, genau. Ja, aber da hätte ich diesen Bericht zu meinem neuen Chef. Er kam mit in der, der kürzesten kürzeste Zeit zu mir zurück mhm. und sagte, ja, vielen Dank, aber ich möchte, dass du zurückgehst nach Türkei und alle unsere Verträge annullierst. Das macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Nee. Ich habe ja auf schwarz und weiß alles mit 200 Seiten bestätigt, warum es gut ist zum Dableiben. Ja. Nein, du gehst zurück, bitte so schnell wie möglich. Und ja, warum? Es spielt keiner, es ist ein Entscheid, den wir machen. Bitte geht es den Kunden, sagen wir. Mhm. Gut, habe ich nochmal einen Flug dorthin gebucht. Und hey, die waren wütend. Zum, zum Teil. die haben auf den Tisch gehauen und waren entsetzt weil das, du könntest nicht ab und zu einen Vertrag mit den Rückversicherer. Das sind ja. lebenslange Verträge, die, die bestehen schon 40, 50 Jahre Klasse. zum Teil. Oder? Und ich sagte, ja, ich verschieße den Botschafter nicht, ich bin nur der Messenger. Ja. Ähm, ich selber verlasse dieses Schiff. ich habe kein gutes Gefühl mehr, bei ihnen zu sein. Ich habe gekündigt, ich werde Ende Jahr auch gehen. Wann und wie haben Sie Ihre Erlebnisse bei der Swiss Re mit 9-11 in Zusammenhang gebracht? Ja, also wo meine eine Woche zuvor 9-11. Ich sollte wahrscheinlich dort anfangen, weil so am 5. Mhm. 6. Äh, ja, September da gab es so ein zweieinhalb, dreitägiges Seminar. Da habe ich Kunden eingeladen von Osteuropa, mhm. vor allem Geschäftskunden von uns und äh, alle Top Kader von der Versicherungswesen ungefähr 25 Stück waren da und ich habe dann elf Sprecher engagiert das erste Mal habe ich nicht gesprochen an so einem Event sonst bin ich ein ein Speaker gesprochen? ja genau und da entschied ich ich sage nichts mehr ja. <lacht> und ähm, ja, die eine hat gesagt, das war ganz klar und hat bei mir viel ausgelöst, der eine Sprecher sagte der Gruppe, wenn noch ein großes Event, Ereignis geschehen in der Versicherungsbranche dieses ja. Jahr, wüsste er nicht, von woher die Gelder kommen, zu diesen Schaden abdecken zu können. Oh ja, interessant. Ja. Und ähm, weil wir gehen davon aus, von war ein in ein Jahrhundert event mhm. oder zum Beispiel große Katastrophen, Tsunamis, Erdbeben und in dieser Periode, da waren fast monatlich waren so Ereignisse oh, passiert ja. und geschehen die, die, die, und die, die Branche hat ganz viel Geld ausgegeben. Ja, das verstehe ich ja. Und ja und ähm, ich war am Dienstagmorgen zu Hause nach dem Event, nach diesem Seminar, oder, und ich machte ein bisschen Erholung, ich hatte da schon Homeoffice eingerichtet, da kam ein Anruf und es war meine Schwägerin aus New York und sie sagt: Eric, hast du gesehen, was da passiert ist? Und als ich den Fernseher einschaltete, sah ich noch, was, wie der Image von diesem zweiten Flugkörper in den zweiten Tower, einschlagen. Mhm. Und da dachte ich, ups, da hat dieser Mann letzte Woche gerade gesprochen, wenn noch ein Ereignis geschehe und das schaue ich live zu wie das Ereignis vor meinen Augen. Ja, ja. Und als dann die zwei zusammenkrachten, <lacht> das war für mich ganz klar, das war, das hat mich dann, wir hatten natürlich diese Gebäude versichert. Wir waren ein, einer der Hauptversicherer, mhm. Risikonehmer dieser Gebäude. Und ähm, das, das wusste ich aber alles zur Zeit nicht. Ich mhm. wusste, wahrscheinlich hatten wir, aber es ist ja egal. Die ganze Branche wird davon betroffen, betroffen sei. sein. Und dieses Seminar letzte Woche war da offensichtlich. Das war, die Aussage war klar. Wenn noch ein ja. großes Ereignis geschehe das Jahr, von wo kriegen wir das Geld her? Mhm. Und lustigerweise, ich habe erst eigentlich kürzlich erfahren, wie schlimm es war, die Swiss Re, die musste zum Warren Buffett gehen, zum Gelder auslehnen, dass sie nicht zugrunde Was? gingen. Ja. Krass. Ja. Und das habe ich jetzt auch äh, offiziell, die haben, glaube ich, jetzt diesen Monat, also in den letzten Monat im April, haben die das zurückbezahlt. Warum übernahm die Swiss Re die Rückversicherung für die Zwillingstürme, wenn sie Vorwissen über deren Zerstörung gehabt haben soll? Ja, das ist. Da, da habe ich ganz viele Jahre gesucht nach Antworten, wieso könnte das sein und mit, im Gespräch mit gewissen Menschen, die ich traf und ich versuchte das Ganze ein bisschen zu positionieren für mich, war das eigentlich immer ein. der Haken. Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Oder? Aber eben, wenn ich jetzt anschaue, dass sie den Betrag eigentlich nur die, die Hälfte des Vertrags auszahlen mussten. Vielleicht hatten die Regierung oder die Leute, die dahinter waren, in diesen ähm, Verschwörungen. Ähm, die, die Schweiz, die, die, die Swiss Re hat vielleicht dann gewusst, aha, vielleicht kommen wir da ein bisschen mit einem blauen Auge davon. Da muss ich sagen, von meiner Recherche her in 2004, glaube ich, wurde entschlossen von einem Gericht in New York, dass es limitiert wurde auf die Hälfte von diesem Betrag, weil wir hatten ja eine Klausel eingebaut. Wenn es ein Event wäre, zum Beispiel ein Erdbeben, um diese zwei Türme zusammenkrachen. Ähm, dann würden sie nur die Hälfte bezahlen. Mhm. Und ähm, eigentlich dank dem George W. Bush, weil er ganz kurz gewusst hatte, nach diesem Zusammenbruch von diesen Türmen, wusste er ganz schnell, dass es Terroristen waren. Ja, das Und er hat ja den genau, Krieg gegen den Terror auch genau. da, dadurch ausgeführt. Und diese Einstufung hat dann das Gericht entschieden, aha, das ist ein Event, das ist ein Terrorangriff. Das mhm. sind nicht drei, vier, fünf Events separat, das ist ein Event, das ist unter Terrorangriff. Und deswegen kam die Swiss Re mit einem blauen Auge davon mhm. und musste dann irgendwie 744 Millionen auszahlen. 877 Millionen Dollar auf diese Klausel. Mhm. Und da war noch der Kauf von der American Re. Mhm. Die, also kannst du dir vorstellen, die eine der größten Firmen in Amerika, Risikogeschäftsträger, American Re, ja. wird von der Swiss Re gekauft mit allem drum und dran. Also da nimmst du alle Schäden, alle Risiko, alle Personal, alle Gebäude, die die Jahrzehnte, ja Jahr, sehr lange Zeit in Amerika aktiv sind, ja. auch weltweit, nimmst du das auf. Und ähm, ob es da irgendwie zum Abmachen gab, hey, ja, wir verkaufen dir das schon, aber musst vielleicht etwas annehmen was vielleicht nicht so kosche ist. Mhm. Oder halal ist. Ich könnte mir das vorstellen, weil ähm, als ich zurückkam von der Türkei, nachdem das ich alles annulliert hatte, traf ich einen alten Direktor, der zuständig war für den Mittleren Osten. Und er stand am Lift wie im Schock. Und ich sagte, hey, was ist los? Geht's dir gut? Und er, er, er matterte, er sagte, ich komme gerade zurück von Lebanon, äh, Jordanien und dem Mittleren Osten, wo Diesel diese und diese Kunden, du kennst sie, ich war mit ihm dort, ich habe sie betreut, ich habe dort Ausbildung gegeben, Marktseminare abgehalten. Und er kam zurück und musste gerade alles annullieren. Und das sind alles arabische Länder. Mhm. Und für mich dann, ja, es ist so quasi, aha, das ist interessant, also gab es da Vor Vorwissen? Ja, ich glaube schon, das wurde auch bestätigt von dieser äh, CIA-Whistleblowerin, äh, das ist schwierig zu sagen, Susan Lindauer, die hat am 2. August 2001 gesagt, dass die CIA an diesem Tag schon wusste, dass mit diesen Zwilltürme etwas geschehen würde. Sie hat es öffentlich ja. zur Kenntnis gebracht. Es ist festgehalten, ein Testament. Und ähm, ja, und ähm, da wurden auch viele Verkäufe gemacht. Da wurden ganz viele Aktien gehandelt. Zum Beispiel dieses Put-Options auf den Wert von Flugzeuggesellschaften auf den Wert von Versicherungsgesellschaften vor 9-11 mhm. und nach 9-11. Und mit Put-Option kannst du Geld machen, indem die Kurse, fallen, ja. die Kurse fallen. Und da sagt der Spitze von der Geheimdienst in Deutschland, dieser Andreas von Bülau, er sagte, der, der Betrug könnte... 15 Milliarden US-Dollar gewesen sein, was die für Gelder gemacht haben, schon nur auf Put-Options. Und der, der in der Deutsche Bank dazu mal verantwortlich war für äh, äh, Put-Options, das war der Herr Krongart. Der wurde ja als CIA-Direktor eingestellt nachher von Bush. Okay. Und da sehe ich einfach ganz komische Zusammenhänge ja. und für mich äh, ist es ganz klar, da, da läuft etwas nicht gut, da, da ist etwas geschehen, wo wir nicht das ganze Bild haben ja. und da sind viele Menschen umgekommen und ich glaube, da ist ein Recht, dass die Familien, die Angehörigen die Wahrheit bekommen, was da mhm. eigentlich geschehen ist und wer dahinter ist. Genau. Sie gehen davon aus, dass es sich bei 9-11 um einen Versicherungsbetrug gehandelt hat. Könnten Sie dies näher erläutern? Ja, also der, der neue Leaseholder, der Silverstein, hatte ja Wochen bevor 9-11 diese Gebäude gekauft, also der Lease gekauft, der Vertrag unterschrieben und man hört ihn sagen, ähm, pull, pull the building. Er hat so wie diesen Satz gesagt, es ist auf Video festgehalten, und in der Sprengstoffbranche, in der Demolition von Gebäuden, spricht man so, pull the building, es ist wie, ja, es ist Zeit, um das rumzubringen, oder? Ja. Warum hat er das gesagt? Wem hat er das gesagt? Wieso wurde dem nie nachgegangen? Warum hat er nie vor einem Gericht aussagen müssen, was das für eine Bedeutung hat, diese Wörter. Mhm. Ähm, und das Ganze natürlich mit dem Ablauf, mit dem, warum ziehen sich Versicherer aus einem Markt oder verschiedene Märkte heraus, die angegriffen werden oder wahrscheinlich in einen Krieg involviert werden, Krieg gegen den Terror. Mhm. Da will ja keiner irgendwie Schaden abdecken. Das könnte dann viel Geld kosten oder? in ja. so Konfliktzonen. Da sehen wir, wie eine Firma das ganze Risiko sich rausgenommen hat vom Risiko in den arabischen Ländern ja. vor 9-11. Ja. Und für mich ist das eine Deutung, dass da sicherlich äh, etwas nicht gut, gelauf, nicht gut läuft. Also, dass da wahrscheinlich ein Vorwissen ist, wie diese Frau bestätigt. Die CIA hat schon gewusst davon. Die haben am 2. August ganz klar gesagt, die, die Zwintürme werden attackiert. Und ähm, ja, das ist so. Und ähm, die BBC, <lacht> das war noch die Geschichte vom dritten Turm. Das war äh, um 17.20 Uhr am Abend, am 9.11. Ähm, da war die Reporterin vor der laufenden Kamera und hat gesagt: Ah, wir haben gerade Information bekommen, dass das Solomon Building auch runtergekommen ist. Mhm. Und hinter ihr stand das Gebäude noch, als sie diese Durchsage sagte. Also, irgendeiner hat gewusst, diese dieser Turm, diese, da drin war ja der Mair Giuliani, der, der, der, man, der Bürgermeister. Bürgermeister von New York. Und eigentlich hätte er ja da drin sein sollen. Das war seine Headquarters in einem Notfall, so in einer Situation. Gut, man kann sagen, das ist ja so nach diesem Gebäude, das wäre vielleicht wegen dem nicht ein guter, sicherer Ort dass er dorthin gehen würde. Klar, aber ähm, das ganze Gestell, äh, World Tower, twin, äh, nicht der Twin, aber WT7 heißt dieser Turm, das war von der CIA, NSA, Salomon Building, das war ein sehr wichtiger Turm, 43 Stockwerke, also das wäre in der Schweiz zum Beispiel der höchste Turm. Ja. Einfach in sich hineingefallen und äh, NIST sagt, es wäre von einem Feuer im Büro, hat irgendwie Funken von den Türmen gegeben, die rübergeschossen geschossen sind und man sieht, es hat ein paar Flammen in den Gebäuden, und, ähm, aber dass da ein ganzes Gebäude so in sich zusammenfällt, da, da denke ich da ist etwas anderes dahinter auch bei den Türmen dass die sich in Pulver auflösen und Stahl zu Pulver wird und die in sich zusammenfallen und dann eine verlangt Milliarden von Versicherungsgelder mhm. da muss ich sagen er könnte könnte da ein Betrug sein <lacht> und ja für, für mich ähm, ist so etwas nicht in Ordnung, es, es, es sollte weiter untersucht werden. Ja. Gibt es noch weitere Hinweise, dass es sich um einen Versicherungsbetrug handeln könnte? Ja, das, da, da gibt ja, und da kam ich erst drauf, als ich schon weit, weit weg war von der Schweiz. Ich bin ja wie geflüchtet aus der Schweiz nach diesen Ereignissen. Und ähm, da traf ich einen, der spezialisiert in Asbestentsorgungen. Mhm. Und er wusste, als wir am Feuer so Austausch miteinander hatten, sagte er, diese Türme, diese World Trade Türme waren voll Asbest. Die hatten das als Feuerschutz eingebaut. Sollte es ein Feuer geben, würde die Struktur besser dieses Feuer aushalten können. Und es war so aufgespritzt, so mit einer... Spray-Maschine ähnlich, die ganze Sachen, so dicke Schichten aufgespritzt und es ist sehr gefährlich natürlich, wenn, wenn ja. sich diese Substanz am Lösen ist und nach 20 Jahren, das verstäubt sich vielleicht oder mit Bewegungen und so und ähm, das würde sehr viel Geld kosten, das Ganze zu renovieren, das müsste alles ab, also luftdicht abgeschlossen werden, diese zwei, mit zwei Kondome über die taues und dann alles weggenommen und abtransportiert. Sichere Entfernung, das, die machen ja. das so. Der, der, der Mann, den ich traf, der hat eine Firma, die das macht. Ja. Und er sagte, die Kosten für das, das ist unbezahlbar. Und für den, das, das ist eigentlich auch den, ein guter Grund, dann, ah, ups, die Türme sind weg. Ah, das Asbestproblem ist gelöst. Jetzt können wir neu aufbauen. Mhm. Ja, ja da sehe ich als wenn ich ein Versicherungsdetektiv ähm, Detektiv wäre, wo so für Fälle ähm, ja. nachgehen müsste. Also das ist doch klar, dass man so Sache in Betracht ziehen müsste. Das ist ein großer Grund, dass der neue Leaseholder, der Besitzer von diesen Türmen, diese Kosten nicht tragen möchte oder der Besitzer von diesen Gebäuden diese Kosten nicht haben möchte. Darum würde ich sagen, das Beste wäre, wenn die gesprengt würden. Ja. Macht Sinn, oder? Wie denken Sie, sollte 9-11 aufgearbeitet werden? Was wäre Ihr Wunsch? Ja, mein Wunsch wäre eigentlich, dass das für die Angehörigen der Verstorbenen, dass die das mal verstehen können, was da eigentlich geschehen ist und die Schuldigen zur Rechenschaft kommen. Das, äh, ja, ich sehe das kaum passieren unter diesen Strukturen, wo in Amerika diese Gesellschaft führen, was dahinter steckt. Ähm, Ja, einfach, dass die Leute dann abschließen können und wissen, aha, das ist so und so passiert, aus diesen Hintergründen heraus, und das einfach mal nach 20 Jahren dann zu, zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ähm, ja. Das, das wäre, ja, aber eben in Amerika kommt es nicht zustande, dass die haben da ein... Um, Staatsgeheimnisprivileg, das, das, mhm. das, das der Akt heißt so. Das ist der State Secret Privilege. Und um, jeder Fall, der irgendwie gefährlich an die Wahrheit kommen könnte, kann das amerikanische die Regierung kann dann dem Gericht sagen: Okay, ihr könnt ja den Fall mal laufen lassen, aber wir bestimmen, was geschieht. Also sicherlich mal geschieht das hinter geschlossenen Türen mhm. und alle Informationen werden nicht publiziert. Zum Beispiel gibt es ja dieser Fall von äh, der Sibyl Edmund, die wurde ja von der FBI rekrutiert, um reinzuhorchen, was da für Gespräche in diesem Raum passierte um diese 9-11-Zeit herum und nachher. Aber und sie hat ganz vieles entdeckt, dass da ganz große Namen in Amerika involviert sind. Und sie hat entdeckt, dass gewisse Leute schon gewusst hatten, dass 9-11 geschehen würde. Und sie machte diesen Fall zum höchsten Gericht in Amerika, Supreme Court of America. Ja. Und die haben dieses State Secrets Privilege Act genommen und sie für mundtot platziert. Mhm. Und das ist dann krass für mich zu sehen. Also, wenn, wenn, also sie hat zweimal Fälle gebracht zu diesem Supreme Court und zweimal hat man ihr dieses <lacht> Akt hingegen gehalten, gesagt, ja, geht nicht von dieser Türe hinweg hinaus, mhm. diese Information. Und eines mhm. davon war eben, weil sie behauptet, dass es war schon ein Vorwissen da von den Geheimdiensten, vom ja. FBI, dass dieses Ereignis passieren würde. Jetzt ist doch klar, wenn die das mundtot machen, dass das gar kein Gerichtsfall geben kann, das veröffentlicht wird. Um dieses Thema herum es ist ja ganz klar, wer das da äh, die Wahrheit spricht und äh, wer, es, wer es, die Wahrheit verstecken möchte. Ja. Und wenn die diesen Anschläge gewusst haben, warum haben sie es passieren lassen? Wer sind die Hintermänner? Wer hat alles verdient an diesen Geldern? Die müssen doch alle zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Und ja, am 9-11-Event Perspectives, das ich arrangiert in Zürich im 19, war auch für das, dass, dass ich eigentlich dort meine mhm. Story äh, zu der Öffentlichkeit bringen konnte. Ja. Aber ich hatte dann einen Legal, also ein, äh, ein Anwalt. einen Anwalt gefragt aus Amerika und der hat mich dagegen abgeraten. Er hat gesagt, Eric, wenn du da deine Sache sprichst, weil du hast dieses äh, Schweigepflicht unterschrieben, du hast hm. den Vertrag, du darfst nicht sagen, über deine Erfahrungen, diesen Rückversicherungsbereich drin, wenn du das jetzt machst an diesem Event und wenn es in ein paar Jahren ein Gerichtsfall geben würde in Amerika, wird man dich nicht anhören, weil du das Gesetz schon gebrochen hast. Mhm. Deinen Vertrag hast du schon gebrochen, du hast schon Informationen. Es kann nur durch einen Richter passieren, dass du das Schweigepflicht brichst. Mhm. Er kann sagen, sag mir, was du weißt, und ich entscheide dann, ob das raus darf oder nicht. Ja. Und dann kommt die Regierung und sagt auch noch, ob das raus darf oder nicht. So, so läuft das ab dort. Und wahrscheinlich in der Schweiz nicht, nicht anders. Ähm, ja, und äh, da ich, habe ich dann gesagt, ich habe mich total zurückgezogen von der Ich habe mich von der Sprecherliste weggegangen. Da war auch der daniele ganze dabei. Mhm. Da waren ganz gute Menschen dabei, die Aussagen gemacht haben von ihrer Perspektive am 9-11. Mhm. Und ähm, ich habe mich davon entfernt von dieser Liste und hatte dann einen Neuen gefunden, der etwas sagen könnte über diese Towers. Das war der Jan Zappa von, der war ein, ein Ingenieur, Hochstrukturingenieur. Er baute solche Gebäude. Weltweit hat er sich für solche Gebäude eingesetzt, machte auch für Versicherungsfirmen Risikoeinschätzungen und ganz viel Wissen. Mhm. Er hat mir geschrieben und gesagt, also ja, ich mache das gerne. Ich rede über ein bisschen über die Taues, weil das ist ein Unsinn, dass diese Strukturen in sich zusammenfallen und sich in Staub auflösen können. Und er hat dann, nach einer Weile hat, hat er mir da einen Brief, hat er mir gesagt, er schreibe jetzt der Swiss Redirect, dem Herr Kielholz. Ja. Und er schreibe ihn, warum bezahlt er eigentlich auf einen Versicherungsbetrug Geld aus von einer Schweizer Firma? Von, das ist ja gegen die Interesse von den Aktien-Shareholders. Das, das ist nicht gut, dass da eine Schweizer Firma sich so verhaltet. Mhm. Und er hat ganz viele Beschuldigungen gemacht, auch gegen ihn persönlich. Und ich, ich hatte, habe das gelesen. Ich sagte, ich schick es mir zuerst, ich lese das mal gerne durch. Und dann habe hab ich ihn beraten, ich habe gesagt, nimm das und das weg, weil das ist, äh, das könnte eigentlich als, wie sagt man, äh, im, im Gericht, in, in Beleidigung. Beleidigung oder Ehrenverletzung ja. oder ähm, sogar Verleumdung, mhm. weil er hat wirklich ganz klare Beschuldigungen gemacht, ohne Beweis natürlich. Mhm. Und ich sage, nimm das raus, es mhm. gibt dir nur Ärger. Und dann hat er es geschickt. Er kam mal ans Event, hat dann gesprochen am Event, seinen Vortrag gemacht, wie stark diese Gebäude waren, wie unzerstörerisch die gebaut wurden. Die wurden ja gebaut, dass ein Flugzeug reinfliegen könnte, explodieren könnte und es passiert nichts. Die waren so gebaut. Und ähm, ja, leider habe ich dann einige Wochen nach dem Event im September 19. Gelesen, dass er tot aufgefunden worden war. Und da habe ich dann Angst bekommen und war froh, dass ich selber nicht <lacht> da gesprochen habe. Ja, da habe ich Angst bekommen. Ich habe So. Aber ich nehme das jetzt auch in Kauf, denn mein Sohn ist jetzt im November 3 und es äh, ja. ist mein Gewissen. ich muss da davon sprechen. Ich muss die Wahrheit ans Licht bringen und ähm, für mich ist es eine Was wäre Ihr Schlusswort? Mein Schlusswort ist Friede. <lacht> <lacht> und ja, ich meine damit, äh, nach diesem Interview ähm, bin ich wie Erlös. Ich habe meine Mission erfüllt. Mein Gewissen ist rein. Ich habe über die Jahre auch immer wieder Polizei, Federal Police, Interpol, FBI. Ich habe CIA geschrieben, ich habe Bundesräte angeschrieben, ich habe Präsidenten angeschrieben. Also sogar der, der Trump hat ja gesagt, als er den Turm gesehen hat, von seinem Gebäude, Trump Building, hat er auch gesehen, dass, dass dieser Turm brennt und so und er hat an einem, einem live Interview, auf dem Radio-Interview gesagt, das waren Bomben, mhm. das, das, ein Flugzeug kann da nicht rein und er baut ja diese Gebäude selber, das hat ja. ein Geschäft und wenn er selber so Sachen sagt, also denke ich, da ist viel dahinter, wo, wo ähm, rauskommen darf, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich das Plattform benutzen durfte. Und ich möchte <lacht> ich zurück zu meiner Familie, ja. Frau und Kind haben und ein, ein Leben führen wie normale Menschen. Ja. Und ähm, den Frieden finden und in Liebe mein Leben weiterführen. Und durch mein Wissen, ich bin auch gottesfroh, dass ich so einen Weg machen durfte. Ich lebte frei, ich lebte im Wald, ich habe ganz viele Kenntnisse gemacht und machen müssen und ich möchte mein Wissen auch weitergeben zu Kindern, vor allem Jugendlichen, um ihnen zu zeigen, dass es alternative Wege gibt und mit der Natur verbunden und zur zu Gesundheit kommen können. Das ist äh, mein Schlusswort Friede. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, besten Dank für das Interview. Danke für Ihre Offenheit und dass Sie diese wichtigen Informationen mit uns und mit der Öffentlichkeit teilen. Mhm. Liebe Zuschauer, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Baustein zum Verständnis von 9-11. Bitte helfen Sie auch mit, dass dieses Wissen weit verbreitet wird und verteilen Sie diese Sendung an möglichst viele Menschen. Vielen Dank.